Niemals aufhören, nach Easter Eggs zu suchen. Niemals. Okay, Freaky Pixel. Und Freaky Pixel ist ein großer, großer Fan der Half-Life- und Portal-Serie. Black Mesa. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Da, wie gesagt, nur Black Mesa, da muss man halt gucken. Ich kann schon verstehen, dass das halt für uns Freaky äh, mega geil ist. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn Leute zu, zu Half-Life jetzt beispielsweise einen schwierigeren Zugang haben als zu Portal. Also gerade die Community hier.